Okay Philip, really wird interessant Wow, das ist so close Ich Emma mean, Emerald Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von Minecraft Bugner Es ist ein weiteres pvp Projekt Es machen zwölf Spieler mit Und es werden glaube ich noch ein paar joinen Und ich bin heute der Austauschspieler für Cookie und übernehme sein Bart in der ersten Folge. Okay, es startet gleich. Ja. <lacht> und jumpen zum Baum. Okay. Ich bin unten, einmal, Okay. Ja. Passt so, ob das krieg? Ja. ist, krieg. Das. Schutzzeit ist gleich vorbei. Schau, mal Ist viel wichtiger. Scheiße, ich was Blöcke, hey, Ich bin komplett jung. Und... Ich sagte was ich den falschen Block in der Hand habe. Da kriegst du mal Schwert scharf, da okay? Schlafst du? Ist es keiner? Okay, sneaken. Und wo willst du abwarten? Das Stadt. Da oben so. Ja okay, aber gehen wir hoch mal drauf. Ja, ich war nicht. Ich geb's dir doch her, okay? Ich baue den Baum da oben noch ab. Okay. Ja. Baue die Schaubisy. Mit Sneak nummer dumm. Easy kann, okay? Okay. Ich habe mal den crafting start verkackt, soweit man es verkacken kann. <lacht> so ungefähr. Ich hab den falschen block gehabt, ähm. ich gedacht ich Worte in den so oh, ich hab schon zwei okay. Ja, bau was, bau was. Yeah, Wo course. bist du? Wo bist du? Oh, Hinter Unter mir, unter mir. Du die wir bauen da, okay? Ja, gib her. Schau, wie es dabei kommt, okay? Mhm. Ja, mein erstes Schieferpunkt, ja, da war ein Feedback mit ihm. Echt? Oh, ich hab schon. Passt schon? Ja. Wow. Ich geb dir die bessere Hacke. Mhm. Wow, die macht gleich zwar schwer, da. Langsam brauchen wir Essen, ja. Ich muss später... Ach, ich muss noch Ich extra, gell? Mach jetzt vor, oder ich hab zur Zeit noch K. Um, gib mir die Arne, ähm, Spitzhacke, Okay? Mhm. Also ich hab die jetzt nur gesehen. Ja, nicht die Beste. Ja, jetzt brauchen wir Essen. Essen, Essen, Essen. Da ist Kohle. Ja, das kann man nicht mehr. Ähm, ich geh nur noch, okay? Ich sneak ein bisschen, dann, da ist nichts du Wenn du abpasst, kannst du gerne sneaken, gell? Okay? Ich schaue ob da oben er ist. ist zu mir, zu mir, zu mir. weiter da zurückgehen. Zu mir kommen wir nicht. Was machst ja, du? Ja, da auch. Zur... Ja, da ist Kohle. Cool, ja, da fahren wir eh nicht. Ich geh zu den Kühen da. Okay? Weißt du, wohin ich geh? Ja. Ich <lacht> muss ein bisschen reden, weil sonst weiß ich nicht, ob du es warst und dann sagst du, okay, wo bist du und dann kommt einer und dann kommen wir hin und es wird Gescheh. Ich esse, gell, rohes Fleisch, oder? Ich hätte Kohle. Ja, okay, dann. Hast du sechs Kabel? Ja, ich gar Kabel, du noch spitze gehört. Du hast ja auch eine. Ja, Holz. Ja, Ich habe gesagt, du sollst dir die, die Kabel, ja, du sollst dich schlecht trinken. Ich soll die Kühe so wo, wo ist unten bei dir? Ja, den Berg auf der Reihe, das heißt, man. Halt ja, okay, ich komm zu dir. Hast oh, du also jetzt kein kabel <lacht> Nein, kein kabel Alter Schwede. Solche Kommunikationsprobleme, wo wir nebeneinander sitzen. Ja, Kommunikationsprobleme. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, ich baue ein bisschen Kabel da okay? Mhm. Jetzt hat er eine gefunden. Oh, ist das ist ja schon. Noch eine ich hab genug, ich komme jetzt zu dir. Jetzt lassen wir uns mal zusammen Ja. Wo bist denn du? Bei der Weile. Ja, ich bin da bei der Weile. Ne? Wo ist die Höhle? Schau ich schon zu mir Du musst mir einfach sagen, wie links, rechts oder auch, wir Ich, bin ich bin zu von Koto. Ja, okay. Ja, die. Ich nehm noch die. fertig die... ja, mit. Ich hab jetzt nichts gebraucht. Wurscht, ich komm zu dir, weil ich brauch mal langsam Essen. Essen, Essen, Essen. Schauen wir mal wer kommt, kurz. Sneaken, gell? Du, Kohle eine, bitte. Kohle? Okay. So. Ich das gleich und dann gehe ich wieder am ähm, Essen fahren. Fühlst zu wenig essen? Hot Topic hat also, schon, ja. Monster <lacht> Und wie viele Blöcke holst hast du? Uh, 24 und volle Sticks. Okay, das ist genug. Das reicht. Warte, ist das zweite Jahr noch, gell, dann... Und, mhm. Und fünf Fleisch. Also das, das heißt, du hast eh schon die bessere Hacke gemacht, gell? Und, ja, ja, du ja. hast Fleisch, eine. Fleisch, Fleisch? Ja, meine ich nur zwei gehabt. Okay. Ich mache mal... Oh, ist das Zuckerrohr? Warte, ich glaube, ich habe Zuckerrohr gesehen. Ja, geil! Also. Okay. Endlich, ich brauche nur drei, dann bin ich schon mal zufrieden. <lacht> Weil sonst räumen wir ein wenig an... <lacht> ja, Leder kriegt man von den... Ich glaube, es ist schon gestorben, auch, gell? Hm, ich hab bis jetzt keinen gesehen, was gestorben ist. Ich bin jetzt zwar schon spurweit weg, gell? Mhm. Aber das sind so viele Kühe, die nehme ich mit. Ja. Weil ich gehe mal davon aus, dass wenn da wer wäre, dass die Kühe da nicht mehr wären. Mhm. Das ist schön langsam. Künken. Ich weiß, dann komm ich zurück und dann gehen wir in die, ja, die, die Höhle, oder Ja, die Höhle geht irgendwie nicht weiter, aber irgendwie so. Weißt du wenigstens, wo bin? Das ich bin eigentlich gerade aus der Höhle aus, gell? Nur, ja, dass der. Ja. Für die Sicherung Das ist die ja. Ich habe Zombies, die Höhle muss irgendwo weitergehen. Aber ich weiß nicht wo. Ich habe schon zwölf Fleisch, viele sind zwar noch mehr Kühe, aber ich komme zurück, es wird dunkel. Ich sag dir wir sind da du wo, bin, wo. Ich gleich bergab aufbauen? Ja, aber auch versucht die Zombies zu finden. Ich bin zwar so jetzt gerade ein bisschen langsam auf dem Weg zu dir, weil da überall Wasser ist Aber es sollte sich ausgehen Jetzt haben wir so ein ziemlich nahe Ich hoffe... Ah, jetzt sehe Jetzt ist er schon fast neben mir Auf, oh, was mache ich? GG, hat ja geschrieben Ich habe geschrieben yes. Das das sind. Ah, Creeper. Philipp, wo ist der Höhleneingang? Ah, oh, ich komme schon raus. Okay, ja, da ein Creeper hinten mir, glaube ich. Das ist kein Creeper. Ähm, um, ich ist halt mal. Nein, ich ist nicht cool, vielleicht. Nein, nicht so auffällig, passt. Nein, reicht schon. Warte, wir nehmen das mit und gehen oben, okay? Das okay. ja, war ein bisschen auffällig jetzt gemacht, aber ich nehme das auch jetzt mit. Egal, ob der nach vorne. Kohle ist nicht so wichtig. Hast du gebraten jetzt ne, mit? Na? Ja, immer sneaken da unten, gell? Ja, das sieht man. Ich baue da ein bisschen zu. Dass man da, da instant. Ey, was machst du? Nicht sterben oh, von Zombies, wir spielen auf Hardcore, gell? Ja, ich bin nur euch geboren. Ey, das ist ziemlich unsicher, die Höhle. Von Cre die Creeper machen wir uns One-Hit. Wie schon <lacht> Ja, machen wir uns mal eine Base irgendwo Ja, ich schau nur kurz mal Ich ob du noch Eisen Jawohl, Ja, warte ja. Da ist Eisen, komm her, da, das wird unser Base tun. Bist du unten oder? Ja, oh da ja, links. Ja, da hat du Fackel setzen, da. Nein, nein, hinter dir. Ja, cool. Siehst du mich? Kommst du mir? Ja. Ja, du bei mir Fackeln, setzt mich sicher in dem Bereich mal ein bisschen auf, weil ich will Eisen anfangen zu bauen. Schönerst du da, ein bisschen zubauen? Das macht macht mal Eisen? Ja, schönerst du zubauen. Nein, ja, was mache ich schon wieder? Wozu? Wo woher soll ich? Du, da Kohle rein. Oder irgendwo, was so Hey, warum stehe ich bei dir da oben? Das lag ja. Ja, es läuft. ja. War die Schaube irgendwo an den aber eigentlich nicht? So. So, ist Nein, aber ich das. Das hast du schon äh, ein Spielzeug gefunden? Nein, aber es braucht was. Hast du aber erwischt nicht. <lacht> ja, man hätte mal unser Hutschwert und so auch verbraten können, gell? aber ich denke nicht nie daran. Ja, wichtig ist es eigentlich, dass wir jetzt schnell mal immer das Eisen braten und mhm. das Essen, damit wir früh Essen und Eisen haben. Wir machen mal eisen Schwert von uns beide, okay? Mhm. Dann können wir Kray Creep und so. Da nimm's. Hinmachen. Hast du Eisenspitze, okay? Nein, nein, das ist gerade Okay. Hast du Kabel mehr? Kabel ja. ja. Okay. Und viel Kohle. Eben. Ja. Ja weil, dann können wir da schneller schmelzen wenn wir zwei Öfen haben That's true Nimmst... ja, das ist das? So, ich baue noch die Kohle ab ist immer wichtig Am Anfang zumindest Ja, ja mein Spitzhack ist jetzt hin Was du schon Iron? Nein no. Spitzhockey? die kannst du jetzt selber bauen Irgendwo her ein Zombie oh. Sollten wir noch schauen, ob wir in der Nähe ist, oder EoL Mode Activated Ja ich hätte gesagt wenn wir zu viel Eisen haben, also wenn wir Spitzhacke und Schwert und so haben, hätte ich die geile Rüstung vorstellen ein bisschen, oder? Damit ja, wir nicht One-Hit sind. So, äh uh, schon. So, uh, äh, immer eine Earth gang Ja. so du noch Eisen oder so? Alles noch Ofen. Ja, du kannst ja schon alle bauen oder so. Ich nehme da gleich alles mit. Geht okay, ja, ich gehe gerade in die Höhle in die Bank ab. Ich nehme alles mit, gell? Immer schön ausgleichen da. <lacht> Ja, da was Licht ist, bist du, oder? Ja. Da hast du Eisen, das hast du gesehen, glaube ich. Nochmal. Ich ist mal wieder, obwohl es gleich. Nein, so verschwenden brauchen wir es eigentlich nicht, oder? Mhm. Ja. Nein, nein, nein. Ich habe die ganze Zeit Zombies so und ja, alles. Ah, jetzt ist er nicht da. Output transcript: da handeln. Oder oh, nicht? Hä, hey, wie meine hellcoole Höhle ankommt. Babyzombies sind das Schlimmste. Was denn hier? Da hab ich auch mal. Warum ist das. So? Ist ein Cream von so einem Zombie? Ja, nicht sterben, gell? Ja, warte, tu mal. Alter, wie viel Eis hast du? Uh, ja, gib mir mal das Eisen. Alter, baut mal zu. Hast <lacht> du wohl Omi, gell? Gib mir mal das Eisen, ja. So ja, weil ich... da kommt ihr nicht auf, oder? Ähm, ich tue das ganze Eisen zu Rüstungen machen, ne? <lacht> <lacht> ja... Brauchen oh, wir noch von Kohle? Nein. No. Ja, aber... Wow, das ist ein so Nicht sterben, ne? Oh nein. No. Es ist nicht so wichtig... Ups, das mache Ähm... Jetzt so aggressiv einscannen in der ersten Punktfolge. Wir, wir können uns lieber da mal um, ein bisschen Iron machen. Ja, genau, wir brauchen gleich Bier. No. Dann sind wir nicht one ich von e so ein Scheiß. Oh. Das war aber nicht ich. No, das war ich. Aber das habe es So. Baby Zombie. Okay, Philipp, es wird interessant. Wow, das ist so close. Ich meine, Emerald. Und <lacht> das oh ja. ist die Höhle groß und da steht es Ja, ich sag dir was, ich mach gleich ähm, die komm, Iron Brust, gell? Zweimal. Ja, bitte, zweimal. Ja. ja, komm zu mir. Warte, ich ich komm, komm zu, zu mir. hier. Ja, okay, warte, das braucht noch ein bisschen fertig. Alter, wie fett ist die Höhle? Ja, ist gut. Haben wir in der nächsten Folge ja was zum tun? Ja, wenn ich abbaue, habe ich Angst, dass von vier Richtungen Zombies. Ja, und ich Skelette weiß. Der ja, eine Minute, dann sind wir schon draußen. Oh schon? Ja. Ah, schau. Ja, ich erst. Schon ja, warte, eine Minute machen wir unsere Base. Komm, irgendwo als sichere. Wo bist du? <lacht> ich bin da unten. Ja, ich komme, du siehst, solltest du meinen Namen nicht sehen. Ja, du weißt, wo ich bin. Sagen wir so. so okay. Ja, ich bin da oben, ah, da bist du. Ja, komm da her, da machen wir sichere Base. Okay? War das einfach zu? Du ist alles dicht. Hast du noch nee, irgendwas? Negativ. War die Chest Ja, so dicht ist es noch nicht, oder? Hast du noch irgendwas zum. Einschmelzen? Jo in 10 Sekunden warte ich ausgau'n Das was tut mein... Ups... Ich wollte einen Kabel nehmen. Ja... ist die Folge... Safe? Safe ja yeah. Wir haben es geschafft... Wir, sogar, wir waren sogar sehr produktiv Weil wir haben Sauferleder, Leder, wir haben so Essen, wir haben so Nein, Saufer Wir haben drei Zucker das reicht Ja Damit können wir schon einfach einen machen Ähm, ist ja genug